Hallo meine Lieben, wir sind hier am Naschmarkt, und zwar vom, vom Café Savoy. Hier habe ich etwas sehr Tolles entdeckt. Eine neue, oder für mich, neue Glocke äh, für Rollifahrer. Und jetzt machen wir einen ganz schnellen, einen meiner Quick and Dirty Accessibility Checks. Ich drücke einfach mal die Glocke, und wir schauen, was passiert. Na, wache. Noch einmal weit rauskommen, der ist durch über den Tour kommen. Ich habe jetzt dreimal die Glocke gedrückt. Mal schauen. Ob er rauskommt. Und vor allem würde ich gerne wissen, was kann die Glocke? Also, was passiert jetzt? Mal schauen. Es hat den Anfang, als ob es keiner mitbekommen hat. Ich probiere es mal. Komm her. Ah, die Klopfhörer, was passiert? Sie kommen raus? Ja. Und dann? Dann weiß ich nicht, brauchst du sicher oder was? Kommt mit da rein? Ich ja, mit Nur über, ja, über die Stufe, es gibt keine Ranker. Gibt es eine Behinderung hm, Nein. Also eine normale Lette. Okay. Ja. Und die Klopfhörer ist jetzt da, warum? Weiß ich nicht. Ich frag mich nicht, was ist dran von du? Weiß nicht, wann du drückst du euch vorne Okay. Tja, ja, liebe Savoyfes, danke für die Glocke, ihr habt keine Ahnung, genauso wenig wie die Kellner, warum es die gibt, sollte das der Versuch sein, das lokal barrierefrei zu gestalten, muss ich sagen, es ist ein Versuch, aber ein sehr kleiner und ein sehr, ja, sinnloser, ehrlich gesagt. Aber wir können gerne mal darüber reden, was man machen kann, Meldet, meldet euch einfach bei mir. Bis dahin, wird euch...